Weil die Frage in der Vergangenheit nochmal aufgekommen ist, dachte ich, ich mache einfach noch mal ein kurzes Video dazu. Und das könnt ihr jetzt hier sehen. Wie kann ich eigentlich bei der Bibliography of Irish Linguistics and Literature, also diese Webseitenversion vom Double Institute, wie kann ich da suchen über den Index auf der Webseite hinaus? Das wollen wir uns heute mal anschauen. Zuallererst, was ist die Bibliography of Irish Linguistics and Literature? Die finden wir am schnellsten über Google. Bill Kelt Diaz AI. Die haben wir hier. Gleich der erste Treffer. Und hier finden wir drei Editionen. Die erste, die zweite und die dritte. Und uns interessiert wahrscheinlich erstmal nur die dritte. Hier jetzt einen schönen Online-Index. Und mal angenommen, wir wissen schon, zu welchem Thema wir suchen, dann können wir hier einfach über Words and Proper Names über den Index gehen. Jetzt mal. Rein theoretisch angenommen, wir würden Brettspiele suchen. Ich gehe auf F und suche Fittchen. STRG F auf der Tastatur getippt. F-I-T-C-H-E-L-L. -L. Und schon springen wir an die richtige Stelle im Index. Man kann natürlich auch hier mit dem Scrollbalken scrollen. ist ein bisschen mühseliger, aber okay. Ich klicke drauf und bekomme hier drei Treffer aus deren Datenbank. Das heißt jetzt nicht, dass die Artikel gleich bei denen online stehen, aber... Ich kriege hier vollständige Angaben, wo ich sie finde. Drei Treffer für Fitche. Jetzt kommt mir das ein bisschen wenig vor. Ich bin überzeugt, da gibt es mehr. Ich bin überzeugt, dieser Index vorenthält uns mindestens einen Treffer. Was machen wir? Ich gehe zurück nach Google und wir suchen mal nicht mit deren Index, sondern mit einer Google-Suche über die Bildseite. Wir gehen zurück nach Google. Wenn wir jetzt nur den Namen der Webseite eingeben, bekommen wir fürchterlich viele Treffer, auf denen diese Webseite erwähnt wird. Wir wollen nur Treffer von der Webseite selbst und dazu schränken wir die Suche ein mit ein bisschen Google. Site, Doppelpunkt. Das bedeutet, wir kriegen nur Treffer von dieser Site. Wir suchen nach Fitche, aber weil wir uns natürlich zum Thema vorher schon ein bisschen schlau gemacht haben, <lacht> suchen wir nicht nur Fittchen, sondern auch Treffer nach anderen Brettspielen. Mit OR, also großgeschrieben OR, kriegen wir Treffer des einen oder des anderen Begriffs angezeigt. Das haben wir aber bei Brandhof ein bisschen ein Problem. So heißen auch gerne mal Leute. Also werfen wir das gleich Als Ausschlusskriterium raus. Minus und dann wieder einen festen Begriff. Ist jetzt nur ein Beispiel, aber in dem Fall sparen wir uns alle Leute, die so heißen. Gut, wir probieren es mal aus. Und wir kriegen 183 Treffer. Das hier ist die Seite, wir sehen es markiert, auf der wir eben sowieso schon mal waren. Okay, fair enough. Aber hier haben wir doch gleich einen Treffer, den schauen wir uns mal an. Und der hier ist neu. Das heißt so, mit dieser Suchanfrage kriegen wir unter Umständen mehr Treffer als über den Index allein. Ich hoffe, das hilft. Ansonsten fragt nochmal nach. Bis dann.